Moin moin, willkommen zur giveaway Auflösung von den 32 awesome crates Zuerst einmal wollte ich nochmal Caprice, also Marius, ähm, herzlichen Glückwunsch sagen, weil der hat heute auch Geburtstag Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, wann ihr Geburtstag habt Wenn ich das dann nicht vergesse, kann ich euch auch gerne gratulieren Also, dann picken wir mal den Gewinner Ihr müsst auf jeden Fall Hashtag giveaway geschrieben haben, sonst ist es ungültig, also wir schauen mal Hashtag giveaway von Nico. Herzlichen Glückwunsch. Du musst mir auf jeden Fall noch schreiben, wie du in-game heißt. Sonst kann ich dir die Sachen nicht geben. Wenn er sich nicht meldet, muss ich noch einen neuen Gewinner in der nächsten Folge picken. Ja. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Tschüss. Moin Moin und Willkommen zu einem neuen Video auf uns. Heute haben wir uns mal eine neue Challenge ausgesucht Ihr müsst hier unten auf den Furnace klicken, dann wartet kurz Und dann sollte hier genau die Challenge erscheinen Warte, you need at least Okay, ich brauche erstmal ein paar Öfen Kauft mir jetzt einfach mal ein paar Lastersteine Und jetzt sollte gleich die Challenge erscheinen, ja genau, hier können wir die anfangen jetzt gehen wir mal auf Challenge okay jetzt brauche ich 32 Greater Dust, 64 das und und dann noch mal 128 kleinen Candars also den Lesser ah nee wir müssen es ja nicht machen wir können ja einfach nur Challenge eingeben linksklick ich glaube nur einen halben Stack davon ein Stack und davon zwei Stacks so Nächste Challenge, ist ja, habe ich einen bekommen. Ah, okay, nice. Okay, den muss ich jetzt auch. Okay, dann muss ich den auf meine Insel place. So. so, gehen wir mal rein. Ich würde sagen wir bauen das Ding hier ab. Wir bauen das Ding ab und hauen da einfach den. Ja, genau, machen wir. Haben wir eine Spitzhacke. Hier ist so eine, ne? Stimmt hier super. Bauen wir das Ding ab. Und placen das Ding einfach mal. So. Wie funktioniert das Ding jetzt? Wo kriege ich überhaupt Erze her? Weil ich habe noch nie Erze äh, und, ja, und ja. Ihr braucht einfach nur eine Spitzhacke, die nicht Autos mehr drauf hat und dann müsst ihr einfach nur die Erze fahren. Einfach ganz easy, locker, flockig holt ihr uns, euch hier jetzt die ganzen Erze. Ihr braucht... Wo ich mir jetzt nämlich auch kurz... Oh, ich habe schon eigentlich genug, ich brauche noch ein bisschen Eisen. Eisen, Eisen, Eisen, Eisen. So. Jetzt können wir nochmal mal Challenge machen, oder? Ah ne, ich muss es da rein machen, genau. Okay, erstmal müssen wir in den Shop weil wir brauchen da glaube ich ganz viel Kohle für um den anzufeuern die Feuerstein Kohle so und jetzt haben wir mal Workbench und die können wir doch einfach so reinholen. okay OIS Warp L dann gehen wir mal zu dem Furnace hier zum Beispiel ich glaube ihr müsst hier drücken, dann holt ihr die ganze Kohle rein und dann habt ihr erstmal Zeug zum befeuern könnt es auch upgraden okay jetzt mal upgrade ein bisschen so treasure prestige brauche ich dafür ist euch ein bisschen mehr und wir alles so upgrade wie wir können jetzt gehen wir hier rein die ressourcen rein oder so die frage ist wo wir es rein machen ich glaube hier ja jetzt gucken wir mal drüben perfekt es geht sogar richtig schnell wie ihr sehen könnt ok nächste challenge jetzt müssen wir lava einmal kaufen und stack kohle ihr müsst natürlich zum markt gehen aber ich kann es jetzt hier ganz schnell machen ähm, warte was brauchen wir noch lava genau lava gibt es beim nether händler 10 stück davon jetzt haben wir 5 und jetzt noch mal 5 kommen so, jetzt hauen wir die Sachen auch alle rein hier bei der Challenge. Linksklick rein damit. So, abgegeben. Die nächste Challenge. Okay, jetzt gehen wir linksklick einfach auf das Ding rauf, kaufen und zack. Jetzt haben wir die Schematik gekauft. Jetzt ist die nächste Challenge. Ah, es ist fertig. Wir sind fertig mit der Challenge. Soll ich da mal richtig viele Sachen farmen und jetzt alles reinklatschen für euch, Mach ich mal. Braucht dafür aber eine Spitzhacke, die vielleicht besser ist und nicht Autosmelt. Also ihr müsst auf jeden Fall darauf achten, dass ihr kein Autosmelt drauf habt. Weil sonst wird es natürlich automatisch bedingst hier. Oh, wollen wir mal eine Beta-Picke? Ne, ja, hier. Wir machen eine Beast-Picke. Machen wir Autosmelt runter. Ich das Update echt nice, also mit dem Furnace, aber ich würde gerne also gute Sachen daraus ziehen. Ich werde jetzt ein bisschen für euch farmen. auf jeden Fall das hier umstellen. das hier geht nicht so. Nee, nee. Hier vorne müssen noch welche hin, ich kann sich das nicht so gut ausbreiten. So, wie ihr sehen könnt, farmen wir damit schon gut schnell. Und kein Autosmeld, so dass wir die ganzen Ärzte so bekommen. Natürlich perfekt, also es ist mein Tipp, dass ihr das auch so macht. Einfach eine Beastpecker und dann Upgrade runter macht. Sehr, sehr praktisch. So, fahren mal einfach alles ab und hauen das da alles in den Ferns rein. Achso, und umso höher euer Rang ist, also es ist wie ein bisschen Pay-to-Win, umso schneller kann es auch hier die Sachen zu den Ressourcen umwandeln. Also ja, deshalb ist es bei mir bei Savage 1,0, also eine Sekunde. Bei euch wird es wahrscheinlich so 2,5 sein, denke ich mal. Huffing on bush bullshit Uncle Sands yeah. Would've thought that he would understand yeah. And I just never fall out, I just wanna win I'm in it for the long run, I do this all my fam you... Something is wrong with the way and I don't know why Why, why, why, why you need to lie, lie, lie Something is wrong with the way and I don't know why Why, Ihr habt die Wahrscheinlichkeit untergestellt, dass man da was Gutes bekommt. Weil Ich habe schon zweimal upgradet und bekomme trotzdem nichts. Also, Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber jetzt gute Sachen habe ich da nicht rausbekommen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem kurzen Video helfen, die Challenge zu meistern. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.